Was für eine geile Entdeckung, GUTEN MORGEN! Unglaublich dass man auch nach 2 Jahren bewusstes Konsumieren immer noch Erfahrungen macht die einen umhauen. Die Süßlupine und direkt am Anfang nicht das Mehl, die Milch oder sonst was, sondern direkt der Samen und der daraus entstehende Keimling. Ich habe noch nie etwas derartig vollwertiges und schmackhaftes gegessen was noch einfach zuzubereiten ist. Aber kommen wir direkt zu den Fakten. 400g Süßlupinsprossen, was eine, so eine kleine Schüssel voll ist, deckt laut Chronometer den Bedarf an allen Mineralstoffen, also Zink, Eisen, Selen, Kalzium, Kalium, Phosphor, Mangan, Magnesium und Kupfer. Es deckt den Bedarf an allen Aminosäuren also Phenylalanin, Valin, Treonin, Tryptophan, Isoleucin, Methionin, Leucin, Lysin und Histidin, dazu eben auch den Tagesbedarf an den Vitaminen B1, B2, B3, B4, B6 und Folsäure. BAM! Ein einziges Lebensmittel, nur die Vitamine A, C, E und K müssen laut Chronometer noch zugeführt werden an dem Tag. Aber auf anderen Webseiten, unter anderem Silke Leopold, auf, dem, äh, auf der Webseite, aber auch vielen anderen, ist vermerkt, dass Vitamin A, E und K sogar noch enthalten sein können. Und sogar in großer Menge. Mich wundert, dass das bei Chronometer nicht dasteht, weil die sind relativ komplett. Aber nur als Information, wie dem auch sei, eine Schüssel Süßlupinsprossen deckt den kompletten Bedarf bis auf wahrscheinlich ACEK des Tages. Von allem. 400 Gramm. Und jetzt... Bodybuilder und Kraftsportler aufgepaust, passt 400g, also eine Schüssel dieser Sprossen haben 150g Eiweiß. Und gerade bei der Aminosäureverteilung punkte die Süßlupine auf voller Länge, denn gerade das problematische Lysin was oft in der veganen Ernährung ein Problem darstellt, das ist besonders gut vertreten. Die Süßlupine ist einfach meine Entdeckung des Jahres, aber nochmal ganz wichtig. Auf keinen Fall Süßlupinenmehl oder extrahiertes Protein oder Fertigprodukte kaufen. Einfach die Süßlupine sprossen lassen. Geht total einfach. Erstens, ihr weicht die Süßlupine für 5 Stunden in kaltem Wasser einfach ein. Schüttet also die Samen rein, in kaltem Wasser einweichen, 5 Stunden ungefähr. Es können 4 sein, es können 10 sein, egal. So, dann gibt ihr das Wasser durch ein Sieb ab und stellt die Lupinsamen einfach in die Schüssel auf die Fensterbank. Ihr müsst da kein extra Sprossengerät, sonst was haben. Einfach so in der Schüssel auf die Fensterbank. Dann am nächsten Tag frühst einfach nochmal durchsieb, bisschen abspülen und wieder reinpfeffern und eventuell an warmen Sonntagen dann abends nochmal, aber äh, erstmal nicht so. und, und dann am nächsten Tag kann man die Sprossen schon essen. Man kann natürlich auch noch einen Tag die Lupine spülen also wieder frühs spülen und dann sind die Sprossen dann etwas länger. Äh, aber es ist extrem einfach und das Geile ist eben, sie schmecken einfach auch noch gut. Wer die Kichererbsensprossen keimen lässt, die ähnlich einfach sind, der weiß dass bei einer gewissen Menge recht schnell so eine Mehligkeit einsetzt und irgendwie so ein, so, so ein komischer Geschmack kommt, so ein Stopp von unserem Körper. Ich möchte jetzt keine Kichererbsensprossen mehr und das ist wahrscheinlich, dem sollte man auch ein Acht geben. Bei der Süßlupine da kann man gefahrenlos essen, da ist einfach nur irgendwann der Punkt erreicht, wo man genug Energie bzw. Eiweiß zu sich genommen hat. Die schmecken so leicht bitter, aber vor allem nussig. Achtet darauf, dass ihr Süßlupine nehmt und keine normalen Lupine. Denn die Süßlupine sind eine gentechnikfreie Züchtung, wo die Alkaloide minimiert wurden. Das das, so die Sprossen, die könnt ihr einfach so snacken oder fürs Kino oder Filmeabende ist das super geeignet, wenn man einfach so was zum Essen braucht. So ähm, es gibt da Menschen, die, die, die da, ich habe dazu gehört, ähm, dass wenn sie etwas schauen, und Kino gehört, immer noch dazu, ähm, wenn sie etwas schauen. Und da können sie dabei essen und achtenmal nicht drauf also essen fressen fressen fressen und das ist die, die Süßlepine perfekt dafür geeignet. Und man kann sie auch noch etwas verfeinern, indem man zum Beispiel in so eine Schüssel Süßlepine einen Teelöffel Sojasauce drauf macht und Gewürze in die Schüssel gibt und das dann halt alles verrührt. Das es ist einfach gigantisch. Es ist in all den 2 Jahren äh, für mich die Entdeckung, die mich am meisten beeindruckt hat in der veganen Ernährung. Die, die, die Vollwertigkeit, die, die Leichtigkeit der Zubereitung und der Geschmack. Probiert es unbedingt aus! Danke nochmal an dieser Stelle an Ming. Ming hat mir die, ähm, ja, das, hat das den Floh ins Ohr gesetzt. Ich äh, verlinke Euch mal Eure Webseite, sie hat so einen Blog mit Rezepten, auch auf vegane Ernährung, bewusstes Leben usw. So Unten schaut ihr auf jeden Fall mal vorbei. Und, ja, und seid dankbar dafür dass ihr mich abonniert habt und diesen Tipp eben jetzt für mir so Sachen weitergereist bekommt. Mein Leben äh, verändert die Süßlupine definitiv. Und sollte ich irgendwas noch rausfinden, was da nicht so pralle ist? Ich bin ja noch in der Phase der Begeisterung. Aber sollte irgendwann was kommen, dann informiere ich euch natürlich darüber. Äh, denn selbst die, die Phytoöstrogene, die Soja enthält, die wahrscheinlich auch unbedenklich sind, aber das ist eine andere Diskussion, sind in der Süßlupine Kaum vorhanden, minimiert ist, also überhaupt nicht der Rede wert. Dafür 15% Ballaststoffanteil, was gerade bei der Darmkrebsprävention enorm wichtig ist. Dazu im Gegensatz zu Soja ist es sehr fettarm, hat noch ein tolerierbares omega 3 zu omega 6 verhältnis von 1 zu 5 und natürlich ein, ein Shitload von sekundären Pflanzenstoffen und Antioxidantien. Äh, es gibt, stand heute, für mich kein im Alltag nutzbares, besseres und vollwertigeres Lebensmittel als die Süßlepinsprossen. Ich habe direkt mal zwei wieder unten verlinkt und ich hoffe ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Lasst mir Eure Kommentare da was ihr davon haltet, ob ihr eventuell schon mal Süßlupinensprossen gegessen habt. und Ich wünsche Euch einfach einen wunder wunderschönen geilen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.